Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir wieder den Sonic Speed Simulator. Das vierte Juli Event Update ist jetzt rausgekommen, beziehungsweise es ist am Samstag rausgekommen. Und ich zeige euch heute zusammen mit Victor, was alles neu ist, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Also viel Spaß mit dem Video. Und da ist Victor. Oh mein Gott, wie das die Leute hier alle Teampausen, wenn sie reingeladen so. werden. Anton, ich bin so wunderschön. Ja, Victor, die Leute T-Posen alle, wenn sie ins Spiel geladen werden. Ja, ich liebe es zu T-Posen. Lass mich. <lacht> ich sehe es gerade. <lacht> Dieser King Sonic hier. Ja. Zeddy Crew ist hier. Okay, Victor, <lacht> zeig mir, was im Update los ja, ist. Jetzt ja? ist Tag geworden. Also, guck mal, das ist eigentlich ganz cool, das neue Update, ne? Das ist nicht eins, zwei, wie das letzte Update. Aber es ist auch nicht komplett das neue Update. Okay. beim neuen Update kommen noch ein paar andere Sachen dazu. Aber wir fangen an mit den Sachen, die da sind. Wenn du hier jetzt mal rüber rübergehst zum Feuer. Feuerwerkshow, siehst du ja hier. In 12 Minuten ist die nächste Feuerwerkshow Anton. Das ist mein und, Feuerwerk. Und äh, das wird einfach nur. Ja, wird einfach nur, dass halt der Himmel dunkel wird und dann gibt es Feuerwerk. Ist nee. nicht so spektakulär, ehrlich gesagt. Aber du kannst hier rein auf ähm, siehst du erstmal wie beim letzten Update die Sachen. Victor, was hast, du schon mal, hast du schon mal straight nach oben geguckt? Nee. Was ist, Guck mal. Da, was ist das? So, <lacht> <lacht> was ist denn da los? Ich weiß es nicht. Also <lacht> sehe ich auf jeden Fall ein paar Inseln, ein paar Ringe, durch die man wahrscheinlich XP bekommt. Ich habe echt keine Ahnung, was das ist. Okay. Das ist die neue war Welt. das das schon immer, Leute? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich Hä? weiß nicht. Was wirklich immer schon da? Ich habe keine Ahnung. Ach, das soll eine Obby sein. Ach so. Ja, das sieht auch aus wie eine Obby. Aber war die da schon immer? Kann gut sein. Tatsächlich, jetzt wo jemand gesagt hat, dass es eine Obby sein soll, beziehungsweise Obby sein soll, kann es nicht sein, dass es die ganze Zeit um war. Aber okay, Anton, du darfst erstmal jetzt hier in diesen Feuerwerkshop rein. Ja. Oh, oh Und ich wie muss erst mal löschen. Dann kriege ich, als Ultrapreis, krieg ich den Adventure-Knuckles. Wie viel find's. kostet mich das? 1.000 Robux habe ich nicht. Wie kostet, wie kostet das? 1.000 Robux, Digga. bruh. Und Summer Amy kostet cool mich cool 700 Robux. Ja, Das würde ich für Adventure-Knuckles vielleicht ausgeben. Nee. Ja, warte, wie viel muss ich eigentlich? 250.000 Feuerwerk. Okay. Und Feuerwerk findet man hier überall. Kann ich noch mitnehmen. Hallo? Warum kann ich das nicht von ja, hier Feuerwerk mitnehmen, ganz Victor? Feuerwerk ist normal, Anton. Feuerwerk ist wie beim letzten Update. Alles Mögliche. Okay. Dann ja, nehme ich es mit. Aber sammelt so, man auch so schnell wie beim letzten Update? Äh, Genauso schön wie beim letzten Update. Es ist einfach alles, alles ist eins Gleich nur dass die Platzierungen von den Ballons und so weiter und so weiter. Ich glaube, beim letzten Update musste wurde, man aber keine 250 ich. sammeln, ne? Also geht es ja theoretisch schneller. Doch, doch, doch musste man, musste muss man, man? musste man. Oder 250 muss man sammeln. Ja, oh, ja. Okay. Eins ist gleich wie beim Update, nur dass es jetzt ein bisschen verbessert wurde. Verbessert ist sind kacke wir sind. So, aber hm. komm mal zur Rakete, Anton. Okay, zur Rakete. Warte, ich komme zurück. Warte, warte, ich muss, ich muss hier lang, Victor. Wo bist du? Ah, ich, na, na, bin, nee, bist oh, du ich nicht. bin. Wo bist du? Ich komme zurück zum Spawn. Also zur Rakete. Ich komme okay. Hier. Ich bin bei der Rakete. Ja, ja, hier. Guck mal, guck mal, guck mal. Da steht in 88 Stunden, ich glaube, das ist am 4. Juli. Ich habe nicht nachgerechnet. <lacht> aber ich glaube, am 4. Juli gibt es dann erstmal hier äh, eine Obby, die, Robi, die yeah. du geben kannst. Und ich oh, glaube, das macht Sinn, dass das dann die da Obby ist. ist da oben. Ja, eben, eben, eben. Da bist du, glaube ich, nach oben geschossen. Dann kannst du die Obby da oben machen, glaube ich. Okay, das macht Tagen. Sinn. Ja, Leute, wir können die Obby jetzt schon sehen. Ich meine, theoretisch könnte man mit genug Sprungkraft auch jetzt schon hoch. Ich ja, versuch. Wenn du eine Milliarde Rebirths hast, dann kommst du vielleicht nach oben. Victor, ich versuch das jetzt. Und dann will ich versuch, eine Milliarde jetzt du ah! Okay, ich schaff's nicht ganz. Aber ein Drittel vielleicht. Ich hab's versucht. Hast du es geschafft? Nee. Ich hab's nicht geschafft, Bruh. Victor. Bruh. Da kann man sich hochglitschen. Hab es geschafft. Hab 80 Rebirths, schreibt V-Ray ist in dem Spiel auch richtig krass dabei. Wie kann man sich da bitte hochglitschen? Das würde mich jetzt interessieren. Ich meine, das, ist, das könnte sein, wenn du so eine Rampe ja hochspeedest, dann kriegst du ja richtig fette Höhe zum Beispiel, ne? Deswegen, ja. das könnte es nicht sogar sein, dass man da hochkommt. Lass mich hoch. Aber bei welcher Oberfläche ist die Frage? Ich habe keine Ahnung. Aber ich ja, wenn man das 80 Rebirths ja. hat und dann voll ist, dann äh, schafft man wahrscheinlich vieles. Oh, ich habe den Ding nicht bekommen. Schade. Na gut. Schade. Schade. Schade. Oh ja, man kriegt die Kisten jetzt wirklich besser. Ja, vor allem sind die nicht mehr stuck, glaube ich, irgendwo. Wie meinst du stuck? Das hatte ich nicht. Nee, manchmal waren die un in unsichtbaren Wänden, das meinte ich. Ach so, das hatte ich nicht tatsächlich, okay. Ich gehe auf jeden Fall zu Hügeltop. Nein, ich kann nicht mehr zu Hügeltop. Ich habe ja ge Ich ja, gehe zu Hügeltop. Hügeltop ist böse. Aber Hügeltop kann man noch so schön farmen. Ja, aber du musst, ähm, Eis gehen. Eis? Was, was, was will ich bei Eis? Eis? Du liebst doch Eis. Nein! Obwohl, ich habe die letzten Tage 2? echt mein viel Eis 2. gegessen. Da habe ich mir mal was gegönnt. Ja, das stimmt. Gestern jetzt ist so, oh, ich esse Eis, Anton. Oh, ja. Oh, Anton, ich bin, Anton, ich esse Eis. Aua. <lacht> ich bin gestorben. Aber <lacht> Anton ist tot. Nein, ich bin schon wieder... Okay, ich mach's ganz normal. Ich lauf einfach rüber. Ja, doch, das könnte sehr gut machbar sein, wenn du richtig hohes Level hast. Kannst du, glaube ich, wirklich einfach hier hoch, dich äh, speeden. Ja. Das kann gut möglich sein. Mein Conny, kannst du heute mein Spiel testen? Ich weiß nicht, wie lange ich streamen werde, aber ich denke nicht... Bruh. Also ich kann halt nicht daily Wenn ich daily streamen würde, würde ich das mal machen Aber das ist jetzt mein letzter Stream bis nächste Woche Das ist mein letzter Stream für immer <lacht> Ist das mein letzter Stream für immer? Ja muss ja erstmal die Luftballons mitnehmen Hmm. Ich habe auch schon 7.000. Habe ich die denn alle her? Durch die Wegzeigen zu der Obi gerne. Was ich mir auch vorstellen kann, dass man sich vielleicht irgendwie in die Rakete reinglitschen kann und dann in der Rakete diesen Boost nach oben nehmen kann. Meinst du? Das könnte sein, aber ich weiß nicht, wie man sich da reinglitschen könnte. Oh, hier gibt es so viel einzusammeln. Mm, ist das geil. Aber das Update bietet halt, ähm, genau, es ist praktisch dasselbe oh Update. Oh mein nur... Gott, Anton. Mhm? Es tut mir leid, dass ich, äh, gedingstet habe. Sag sorry, sag, sorry, sag, sag, sag, Warum sollte ich sorry sagen? Sag, was du sagen wolltest. Ach so. Nee, sorry, sorry, ich, will jetzt mal was sagen. ich wollte einfach nur sagen, das ist dasselbe Update wie beim letzten Mal in Grün. Eigentlich in Schwarz. Ne, warte, wie heißt das? In Rot, Weiß, Blau. Amerikanische Blau? Farben halt. Red, White and okay, Blue. Anton. Aber Anton, du willst zu Green Hill Zone gehen? Ich bin doch auf dem. Also, Green Hill, das ist die Standard -Song. Nein, du willst zu Green Hill Zone gehen sofort. Ich komme. Das hat eine Person, sehe ich gerade. So ein Robux-Charakter. <lacht> ich komme. Ich warte. Rentner. Anton ist ein Rentner, ja? Ich bin kein hey, Rentner. Hey, was geht ab? Rentner kriegt du man nur, zurück. wenn man gearbeitet hat. Guck mal. Schau mal zu, wo ich bin, okay? Ja. Siehst du mir zu? Du gehst jetzt hier hoch über die Welt 6. Über die Welt 6, okay. Ich bin jetzt hier bei Welt 6. Und jetzt? So, perfekt, perfekt. Okay, okay. Du siehst mich hier, ne? Ich bin hier. Ja, ja. Du ich machst du. den hier. Und dann nach oben. Und dann? Und dann kannst du durch diese Ringe springen, durch die du XP bekommst. Und wenn du, glaube ich, hoch, äh, Level hoch genug bist, kannst du es ganz nach oben schaffen. Okay, dann gehe ich einmal auf Menü, auf Einstellungen und packe meine äh, Speed wieder auf 100%. Ja, ich bin leider zu low level dafür. Ich bin leider zu low ich level dafür. Ich bin hängen geblieben. Das wissen wir schon, Anton. <lacht> ich schaff das gerade mal auf den Hügel rauf, Victor. Welches Level bist du denn? 315. Ja gut, ich bin 530, aber 315, ich und auch Du ausreichen. hast damit so viele Rebirths wie ich. Ja, die Rebirths machen ja keine, äh, gar keinen Level und so. Die machen nur Max-Level. Ähm, nein, die Rebirths machen schon einen Unterschied. Echt, bei Jump Jumpo und so weiter? Ja. Echt? Ja, ich, äh, wenn du... Ganz am Anfang bist, dann schaffst du mit Level, ich hab's jetzt nicht mehr ganz im Kopf, ich glaube Level 21 den großen Looping. Und den schafft man irgendwann nicht mehr mit Level 21, sondern irgendwie erst mit Level 30. Krass. Aber dafür erreicht man Level 30 halt extrem schnell. Ja, ich glaube, wir müssen ein bisschen XP sammeln, ein bisschen Level sammeln. Wie viel, was ist denn dein Max-Level? Mein Max-Level? Das verrate ich dir doch nicht. Du willst mich nur ausspionieren. Sag, mein Max-Level ist ich. 500. Deswegen sag. 500. 500? Ich glaub, 500 reicht leider nicht aus, Da muss ich das leider ausprobieren. Nein, ich! Dann sammle ich euch einfach Max Level bis 1000 und, ähm, oder irgendwas in dem Bereich, vielleicht auch 800 oder so, und versucht das dann nochmal dort hochzugehen. Nein, ich! Du kannst es gerne auch probieren, ne? Also, bei mir hat es halt mal mit 500 leider nicht komplett <lacht> funktioniert. Ich glaube, ich muss Level 600, 700 dafür mindestens sein. Nein, nicht! Aber da oben ist, glaube ich, wirklich gut, äh, hier, wie mal, sind so gute Sachen zum Farmen von, ähm, ja, dem Event halt. Weil ich habe da irgendwelche Ballons gesehen in der Luft, als ich ganz oben war. Ja, jetzt lass mich doch endlich mal farmen hier für das Event. Mal, da kommt immer Feuerwerk, Level, ist nicht toll. Mit Level 1000 schaffe ich es? Nein, ich, ich bin Level durchgeflogen. 1000 kurz werden, Anton. Was ist das ja eigentlich für eine Wand? Ist warum ist diese Wand so, war die schon immer so niedrig aufgelöst? Das merke ich jetzt ich weiß, erst. Die, die, die, die ganze Outside-Sachen sind immer komplett niedrig aufgelöst, Anton. Das, aber warum merke ich das jetzt erst? Ich weiß es doch nicht. Das ist selbst, wenn ich hier am anderen Ende der Map bin noch niedrig aufgelöst. Ah. Das stellst du dir nur so vor, Anton. Ja, ich stell mir das nur so vor. Mhm. Aber ich krieg's auch nicht mehr hoch hin. Bei dem Hügel. Ich bin irgendwie kacke geworden. Doch, doch, jetzt! Oh, ich hab's geschafft, Anton. Ich hab's geschafft. Hey, ich doch, bin, du auf hast hoch geschafft hast. ich bin auf der Wolke. Level? Ich bin auf der Wolke. Du musst einfach nur richtig nah an die Rampe gehen. Ich glaube, dann kriegst du es hin. Okay, ich muss nah an die Rampe rangehen. Muss ich noch. Muss ich Spin loslassen oder durchspinnen? Äh, ich, ich hab's nicht Spin losgelassen. Einfach richtig nah an die Rampe gehen. Ich glaube, dann hat es funktioniert. Oh! Hast du es geschafft? Nein, ah, ja habe ich nicht. Aber ich sehe, dass man der Sache näher kommt. Mm, man muss ein bisschen rumprobieren mit der Distanz so. Und dann irgendwie die optimale Distanz finden. Ich glaube, ich bin hier hingegangen letztes Mal. Oh mein Gott! Ja! Ich glaube, mit okay, Level okay, okay, 500 okay, okay. könnte ich das schaffen. Ja, du kannst das mit Level 500 schaffen. Ich bin Level 570. weil ich zeige dir, glaube ich, wo du dich hinstellen musst. Das funktioniert zumindest bei mir. Vielleicht funktioniert das auch bei dir. Ja, warte, ich bin gerade noch Level holen gegangen. Ich komme zurück. Ach so. Ja, ja? Ich, ich bin nur kurz kippen -Husen. Okay, ansonsten gar, gar kein Thema. Warte, ich, ich brauche die Kippen, Ja, Dann habe ich auch ein paar Kippen. Ein bisschen Milch. Milch. Da bin Milch. ich. Moin. Also, guck mal, du siehst ja hier mich stehen. Ja. Ich glaube, du musst zwischen dem Bereich, also an dieser, an dieser Grenze zu dunkelgrau und und grün äh, ich stand äh, viel äh, näher dran, ich stand stehen. hier. Ja, eben, eben, eben. Das hat bei mir hat zum Beispiel auch nicht funktioniert. Deswegen, bei mir ich glaub, funktioniert hier, das voll gut. Ich bin jetzt sogar Ding so weit oben, dass es dunkel geworden ist. Nee, es ist einfach so dunkel geworden. <lacht> <lacht> Danke, Anton Ich glaube aber, wenn du in dem Bereich stehst, kannst du es sogar schaffen Muss musst natürlich immer noch ein bisschen rumprobieren Ich habe gerade auch verkackt zum, zum Beispiel Aber wenn du es richtig schaffst, dann kannst du sogar gewinnen Jetzt habe ich es ja! wieder geschafft, oder? Ich habe es wieder geschafft, Anton, ich bin oben Ich bin wieder oben ich Hier nicht. sind wirklich Ballons, Anton Hier sind Ballons, die kann man einsammeln Aber ich will die Ballons Meine Ballons, meine Warum Ballons bist du so zu mir, Victor? Victor hasst mich Meine Ballons, ich hasse dich, meine Ballons Hättest ja voll geil zum Leveln Zum, zum Farben von den Ballons, halt, von den Feuerwerken Nein, ist es nicht Hier gibt es auch so eine Reling Hä, hey, das ist ja voll nice. Ha! Anton, kann ich hier nicht auch... Ah! Ich glaube, ich schaff's das nicht, Anton. Nein! Victor, hast so du ein Alman. Uh. Er sagt zu so, Railing, railing Okay, Anton. Hier ist da so ein Reling. Das heißt Rekitz? <lacht> hier ist ja so ein railing. oder? Da ist ja so ein railing. Alter. Hätte es ist ja voll nice. Hier kann man ja so fett XP... Ich meine, diese... Oh, diese... Diese Dings da sammeln. Weil hier sind so viele Ballons. Okay. Ich sammle noch bisschen. Und dann versuche ich es gleich nochmal. Gleich nochmal. Gleich nochmal. Press das Ingame, um uns zu baiten. Ich hoffe nicht. Ich frage mich aber jetzt, ob das wirklich jobby ist. Weil du kannst ja hier schon ziemlich easy jetzt schon hochkommen. Deswegen weiß nicht, ob das jetzt schon jobby ist. Ich denke schon. Ich denke nicht, dass die gewollt haben, dass man da jetzt so hochkommt. Warum nicht, Anton? sehe... Nein! Ich bin tot. Egal, ich mach's nochmal. Ich sammle nochmal alle Ballons. Das ist wieder Tag. Die haben neu gespawnt. Und die Ballons sind neu gespawnt. Die Ballons sind wirklich viel besser platziert worden mittlerweile. Das hat ich auf jeden Fall verbessert äh, seit dem letzten Update. Das gefällt mir. Nee, das gefällt dir gar nicht. Doch, du doch, findest das, das ist richtig recht? blöd. Ich finde dich richtig blöd, ja? Hä, warum? Was habe ich dir getan? Du bist halt. Was soll ich sagen? Du bist halt einfach dumm. Oh, das war schlecht. Das war sehr. Sorry, dass ich Fakten spreche. Das war schlecht und ich bin trotzdem so hochgekommen. Ja, ich glaube du kannst es wirklich ziemlich easy sein, ich hinbekomme. Nein, ich bin wieder runtergefallen, Anton. Ja, ich brauche aber höhere Level. Also, Leute, wenn ihr es da hochschaffen wollt, stellt einfach sicher, dass ihr ein höheres Level habt als ich. Das habt ihr sowieso. Ja, ich glaube, Level 400, 500 oder sowas sollte in dem Bereich ausreichen. Kannst du mal zeigen, was man alles bekommt, wenn man die Raketen einsammelt? Habe ich schon am Anfang gezeigt. Du kriegst Chaos, Chaos, Chaos, noch mehr Chaos und am Ende zwei Skins. Ich liebe Chaos. Aber die Skins, die überzeugen mich nicht wirklich. Naja, die Skins sind ziemlich kacke. Ich meine, was bringt es mir, einen Skin zu sammeln, den ich nicht spielen würde? Ja? Ich habe ja das letzte Update auch nur durchgefarmt wegen äh, Classic Sonic Ach, nee. Wo kommt das Pass X Update hoffentlich in 12 Minuten ne? Ja, ich hoffe, dass das Lotter X Update gleich kommt Ansonsten weine ah. ich, gehe rüber zu Preston und dann weine ich ihn ins Gesicht ah. Ich habe es knapp geschafft, also Nein, ich habe auch was nicht geschafft, Victor Was hast du nicht geschafft? Ich weiß es nicht, aber warum sammle ich eigentlich gerade so viel von diesem Feuerwerk Obwohl ich eben noch gesagt habe, dass ich sowieso die Skins nicht <lacht> haben will Hast du die Schaus schon? Die, die ersten. Die ersten drei? Oder wie viele? Den ersten einen und ich bin ganz kurz vor den oh 25. So. Also. Ja, die Chaos würde ich aber schon sammeln, weil die Chaos sind eigentlich ganz gut. Okay. Ich glaube zumindest, dass zwölf Wochen. <lacht> ja, Hashtag Dislike im Lotto X würde ich auch sagen. Das ist doch Like Warum sollte es in zwölf Minuten kommen? Es wäre halt dumm, würde es nicht in zwölf Minuten kommen, das ist das Ding, was ich meine. Ich kann Preston zutrauen, dass es noch um eine Woche verzögert, aber nicht eine weitere Woche. Ja, maximal eine Woche, aber das wäre so dumm, wenn es jetzt nochmal verzögern würde. Das macht halt keinen Sinn. Ich komme übrigens nicht mehr hoch, Anton, ich hab verkackt. Ich krieg's nicht mehr hin, das ist voll schwer. Tja, ich schaff das easy da hoch. Ich brauche nicht mal diese bist eine Stelle, sicher? ich kann das überall machen, ich kann das auch hier machen. Du bist ein Allmann. Nein, du bist ein Allmann. Oh nein, nee. ich hab's nicht auf den Stein rauf geschafft. Oh, was? Ich, oh, ich hab die Stelle vergessen. Nee, das war hier, glaube ich, ne? Nein, das ist weg. Es ist pressed. Victor, ich hab dir doch einmal gezeigt, dass hier beim letzten Event waren hier irgendwelche Geschenke versteckt. Die sind nicht mehr da. Nee. Ich komme da nicht hoch, Anson. Tja. Oh, ich bin oben, Anson. Nein, bist du nicht. Ich bin oben. Erstmal Ballons sammeln. So viele Ballons, Anson. So viele Ballons. Alles für mich. Alle Ballons für mich. Das war richtig schlecht gerade soll wenn ich andere zuschau. Wenn das Update nicht gut ist, verliert Preston noch mehr Spieler. Nee, Preston wird Spieler gewinnen, selbst mit einem schlechten Update. Ja, haben wir gesehen bei dem letzten Update. Ja. <lacht> Was nicht mal so wirklich eigentlich ein Update war. War das immer noch das Oster-Update-Event? Nee, nicht mal das le letzte Update, das äh, mit dem exclusive weg und diesen tollen. Ach ja, das. Das, das, geht das Update gar hat nicht Update. 100 Leute dazu da, da Sag bis heute, Spiel. das ist kein Update. Das ist ein Small Update. Nein, das ist kein Update. <lacht> Preston hat gesagt, das ist ein Small Update. Oh, ich schaff's wieder nicht hoch. Ganz am Ende wieder Fall Guys, Anton. Aber Daniel ist nicht dabei. Ja, und ja, ich ja. denke, ich habe alles von Leider. diesem Update hier gesehen. Ich schaff das nicht da hoch. Dafür brauche ich mehr Level. Also würde ich sagen, was das für diesen Stream erstmal mit dem Sonic Speed Simulator. Nein. Weil ich werde noch ein bisschen weiter hochgehen, Anton. Ich muss, noch, ich muss noch ein bisschen gamen, sorry. Ich kann auch einmal hier diesen machen. Wieder, Weil jetzt bin ich am oben, Anton. Ich schaff's einfach nicht hoch. Ich schaff's nicht hoch. Tja, du musst mal anfangen besser zu besser zu werden. Ich bin <lacht> Ich wäre fast gestorben. Im echten Leben. Ja. Eigentlich ist das ganz cool hier oben. Oh, hier gibt es oben ein Eck, Anton. Schön für dich, Victor. Aber wer? der Sunshine Trail. Aber, Aber wer? <lacht> warte, ich mal. Ich will gucken, ob die Sunshine Trail gut ist. Die hat 15 15,5. Okay, warte, wie gut ist denn diese Sonic Trail? Der hat 20 10. Okay, die ist kacke, dieser Trail. Du kannst nur diese Trail hier bekommen. Die ist ja voll kacke. Okay, Anton. Mhm. Ich würde eigentlich sagen, ähm... Ich würde sagen, das war's. Bis dann ja. und ciao. Ciao, Leute.